Wir befinden uns hier am Hauptplatz, wo gerade der Weihnachtsbaum dekoriert wird. Wir als Energie Graz werden jährlich damit beauftragt, die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt zu montieren. Dazu gehören die Herrengasse sowie andere Gassen und Straßen in der Hauptstadt. Wir montieren gerade 25.000 Lampen und 1. 1.800 mm Lichterketten auf dem Baum. Insgesamt sind wir 14 Wochen damit beschäftigt, uns um die Weihnachtsbeleuchtung zu kümmern. Dazu gehören die organisatorischen Dinge sowie die Montage und Demontage. An diesem Projekt arbeiten wir mit acht Kolleginnen und Kollegen. Ganz bekannt sind ja auch die Weihnachtsbäume, die in der Herrengasse wieder verkehrt aufgehängt werden. Hier werden wir heuer wieder 164 Stück montieren. Natürlich ist auch Nachhaltigkeit bei uns ein Thema. Deshalb haben wir in den letzten Jahren geschaut, dass wir auf LED-Technik umrüsten. Obwohl wir die Lampenanzahlen in den letzten Jahren verdoppelt haben, konnten wir durch die LED-Technik den Energieverbrauch auf ein Drittel reduzieren. Obwohl wir dieses Mal einen außergewöhnlichen Advent haben werden, hoffen wir mit der Weihnachtsbeleuchtung für einen besinnlichen und schönen Advent sorgen zu können.